Hier wieder hier. Was gibt ähm, es Besseres an einem Sonnabend bei äh, 29 Grad? Du bist schon ähm, außen. Ja, und wir sitzen heute an, einem, äh, an einer Ballade. Ein anti song Er heißt Warmaschine, so wie ich war Maschine. Ja, es, es steht mir das gleich so in der Song zu Nicole's äh, äh, über sieben Brücken musst du eine Taube fliegen lassen. Ja, das ist so, also, so sieht's aus und das machen wir jetzt. Und äh, ich möchte ein Like bei YouTube. Um nochmal äh, dem. Fußball zu frönen, ja, wird hier äh, den armen Holländern äh, gebührend ein entsprechendes Gesangsblieb getrunken. Orchester, oder? Hm. Ah, holländisches Bier. Besser als ihr Fußballspiel. So, wir gehen jetzt rüber zum Andy. Ja, ja. Andy, sagst du, ist gut so? Kann man das so machen? Ist der Hammer fach Platinum, Triple. Platinum sogar gleich noch, was ja? was kommt denn nach Platinum? Platin erstmal. Teflon, Teflon. Diamant, Diamant. Dabei fällt mir ein, kauf bitte dieses Album. Ja? Wir haben irgendwie, wie viel 100.000 Downloads irgendwie vom Monument und verkaufte. Fünf? <lacht>